Hey Leute, ich habe die Tage ein trapper gebaut und das wollte ich euch heute mal zeigen. Auf zwei einen guten Meter breiten kleinen Baumstämmen, die wiederum auf dünnerem lagern, um sie ein bisschen hochzulagern, habe ich hier oben drauf zwei etwas über zwei Meter lange Baumstämme quer gelegt und darauf äh, die Stangen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Werde ich ja so ein paar Nächte übernachten. Dra da drauf kommt jetzt diese darauf Wolldecke. hier ich jetzt drei Wolldecken, äh Wollfelle. Von Schafswolle obendrauf. Dann habe ich hier ein 2x2 2 Meter oder 2x1,80 Meter Meter Wollflies dazwischen. ist relativ leicht. In dieses Wollflies lege ich mich wie in einen Schlafsack hinein. Sollte das aber nicht langen, habe ich als Backup noch meinen McKinley Schlafsack. Die Füße kriegen diese schönen Wollsocken, dann sollte es wohl gehen. Ein Batterieschuh und es gibt gerade so viel Licht, um sich gut im Lager zu orientieren. Ich werde morgen berichten, wie es gelaufen ist. Also bis dann. Gute Nacht. Morgen, liebe Leute. Es war eine gute Nacht, ich habe gut geschlafen. Auch wenn ich vielleicht 10, 15 Mal wach geworden bin, ich sage, Ohrstöpsel so, ist eine ganz gute Sache. Ich habe auch Besuch bekommen noch. Meine Konstruktion wird inspiziert. Die besten Kritiker sind meine Frau und. Der WBC, hey, Guten Morgen. Eine wunderbare Nacht. Die schon. Ich bin nur zweimal danach, diesmal wach geworden. Oh, war das gut. So richtig frische Luft die ganze Nacht geatmet. Heute, hat, heute Nacht hat es nur wenig geregnet. Insofern hat es nicht so auf der Plane draufgeprasselt. Und mit meinem Vollsetter bin ich gut gefahren. Irgendwo gegen 5 wurde es mir zu kalt und habe ich mir den Pullover wieder angezogen. nicht gereicht nur in der Unterhose zu schlafen. Also, ich stehe jetzt mal auf, dann melde ich mich wieder. Oh ja, das dampft gut. Hm, ukrainische rote Beete Kohlsuppe. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen und gleich ein Kaffeewasser aufsetzen für den Kaffee. Von Ralf. So und jetzt noch ein Käffchen. Und tschüss.